Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen Trick wieder mal mit dem Diabolo. Und zwar, wie man am besten oder mit dem Diablo Diabolo schön aufhören kann. Also, man muss dazu natürlich mit dem Diabolo spielen können erstmal. Wenn ihr das noch nicht könnt, würde ich euch links oben verlinken. Und sonst müsst ihr eigentlich nichts können. So, wie funktioniert der Trick also? Ihr müsst natürlich erstmal ordentlich Speed aufbauen. Dazu empfiehlt sich eine Antriebsmethode, die ich euch letzte Woche vorgestellt habe. Wenn ihr die noch nicht könnt, werde ich euch rechts oben das Video da zeigen werden. Und wenn ihr dann Geschwindigkeit aufgebaut habt, dann nehmt ihr die Stäbe in eine Hand, öffnet die hier oben ein bisschen, dann werft ihr die so in der hoch und fangt es hier zwischen den beiden Stäben auf. Also nochmal, das Bild ist aufgebaut, ihr nehmt die Stäbe hier in eine Hand Abzieher so wie eine Gabel, also so eine Baumgabel, so eine Astgabel. Dann werft ihr das in der Schnur so ein bisschen hoch und fangt es zwischen den beiden Stäben auf. Wie werft ihr das Ganze hoch? Ihr zieht einfach mit der Hand nach oben. So, ich werde das Ganze jetzt in meinen Zeitlook einblenden. Ich hoffe, ich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.